Hallo, mein Name ist Sanjeev Kumar Das, bin 33 Jahre alt, seit sieben Jahren bei der Firma Salzburger G als Obusfahrer tätig. Sanjeev, bist du Frühaufsteher oder Nachteule? Ich bin ein Frühaufsteher. Was brauchst du unbedingt vor Arbeitsbeginn? Kaffee. Was bringt dich bei der Arbeit zum Lachen? Meine Kollegen und freundliche Fahrgäste. Worin bist du richtig gut? Fahren. Wie sind deine liebsten Fahrgäste? die sehr geduldig sind und nicht ständig uns mit dem Uhrzeig hertagen. Vor Dienstantritt schaut Sanji am Dienstplan, welchem Bus er zugeteilt ist. Bevor es für ihn auf die Straße geht, wird der o noch ordentlich durchgecheckt. Wir haben da sieben Minuten Zeit. Da werden Reifen, Karosserie und Zustand des Fahrzeugs wird kontrolliert, ob alles in Ordnung ist und dann wird halt zum Fahrerplatz hingesessen, da werden Wagenpässe durchgeführt, Wagenpass durchgeführt und ja, da müssen wir uns heute einschreiben, wann bis wann, welche Linie, Zielbeschilderung muss passen. Das ist komplett sieben Minuten Zeit, wir mal hernehmen und damit wir sorgfältig für die Straßen unterwegs sind. Vor allem bei schönem Wetter genießt Schiff die Fahrten im Obus durch die Mozartstadt. Am meisten Spaß macht mir, dass ich mit einem 18 Meter langen Bus in Stadt Salzburg unterwegs bin, mit vielen Fahrgästen in Kontakt komme, die in der Früh mal zumindest sehr motiviert unterwegs sind und die einfach zum Ziel hinbringen, wo die eigentlich hinwohnen. Für jeden Fahrgast hat Sanjif ein Lächeln im Gesicht und das spürt man auch, wenn man in seinem Bus mitfährt. Die gute Laune ist ansteckend und so lässt sich auch die Salzburger Altstadt genießen, auch wenn es manchmal ganz schön eng wird. Da wir 18 Meter lang sind und Salzburger Straßen ab und zu doch irgendwo ein bisschen enger sind. Und da sind einfach viele gepackte Fahrzeuge, wo wir eigentlich sehr nah dran vorbeifahren müssen. Und ist eigentlich auch schön, aber dass die Herausforderungen dann gemeistert werden. Der sichere Transport der Fahrgäste mit einem Lächeln im Gesicht und das Fahren mit einem der größten Fahrzeuge durch die Stadt Salzburg. Nur zwei der Gründe, warum sein Chief Obusfahrer aus Leidenschaft ist. Wenn Sie sich für einen Job als Obuslenker oder Lenkerin interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at Durchstarterin.